Lord Inquisitor, gut, dass ihr mit mir sprecht. Ich habe Neuigkeiten bezüglich eines eurer Gefährten, des Tee winteraners ah, hat Dorian etwas angestellt? Nein, glücklicherweise nichts dergleichen. Ich stehe in Kontakt zu seinen Eltern, Haus Paves in Carinus. Seid ihr mit ihnen bekannt? Bekannt? Wir haben uns nie getroffen, falls ihr das andeuten wollt. Ich deute gar nichts an. Ich frage mich nur, ob ihr um seine Situation wisst. Seine Eltern ließen mir einen Brief zukommen, in dem sie ihre Entfremdung von ihrem Sohn schildern und meine Hilfe erbitten. Sie baten mich, ein Treffen zu arrangieren, im Geheimen, ohne es ihm zu sagen. Sie fürchten, er würde sonst nicht kommen. Und da ihr euch gut mit dem jungen Mann zu verstehen scheint, hatte ich gehofft. Hm. An welche Art von Treffen hatten Sie dabei denn gedacht? Ich glaube, Sie wollen nur mit ihm reden, um zu verstehen, was Dorian veranlasst hat, hierher zu kommen. An einem vertraulichen Ort. Nicht in der Himmelsfeste, aber auch nicht in tewinter ich denke, ihr macht sie nervös. Sie verstehen nicht, warum er sich der Inquisition angeschlossen hat und wollen, dass er nach Hause kommt. Was, wenn Dorian das nicht will? Dann ist das Thema hoffentlich erledigt. Und falls nicht, nun, deshalb solltet ihr ebenfalls dort sein. wenn ihr denkt, ich bringe Dorian mit einer Liste zu seiner Familie zu treffen. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagt. Die Familie würde einen Dienstmann schicken, der mit dem jungen Mann in der Taverne in Radcliffe alles Weitere bespricht. Sollte er tatsächlich keine Versöhnung wollen, kann er dann immer noch Nein sagen. Ich hoffe, ihr überlegt es euch anders, Inquisitor. Vielleicht wird ihr Brief euch überzeugen. Wenn es in dieser Angelegenheit einen Funken Hoffnung gibt... Obliegt es uns zu helfen? Was habt ihr auf dem Herzen? Dorian, da ist ein Brief, den ihr sehen solltet. Ein Brief? Ist er unanständig? Ein humorvoller Antrag irgendeiner antivanischen Witwe? Nicht ganz. Er ist von eurem Vater. Von meinem Vater? Ich verstehe. Und was bitte schön will Magister Hallward? Ein Treffen. Zeigt mir diesen Brief. Ich kenne meinen Sohn. Was mein Vater von mir kennt, würde kaum einen Fingerhut füllen. Das ist so typisch. Ich wette, dieser Bedienstete ist ein Gefolgsmann, den er angeheuert hat, um mich bewusstlos zu schlagen und zurück nach der Winter zu schleifen. Ihr glaubt, euer Vater würde so etwas tatsächlich tun? Nein. Obwohl ich es ihm zutrauen würde. Lasst uns gehen. Treffen wir uns mit diesem sogenannten Bediensteten der Familie. Sollte es eine Falle sein, dann kommen wir eben und bringen alle um. Ihr seid darin ziemlich gut. Ansonsten schicke ich den Mann zu meinem Vater zurück und lasse ihm ausrichten, dass er sich seine Besorgnis ins Ende seiner Weisheit stecken kann. Es scheint böses Blut zwischen euch und eurer Familie zu geben. <lacht> Was für eine interessante Redewendung. Aber ihr habt recht. Sie mögen meine Entscheidungen nicht, ebenso wenig wie ich die Ihren. Weil ihr nicht heiraten wolltet? Weil ihr fortgegangen seid? Unter anderem. Nun denn, treffen wir uns mit diesen Bediensteten. Ich frage mich, wie viel mein Vater diesem Mann dafür bezahlt, darauf zu warten, dass ich vielleicht auftauche. Wir werden es noch früh genug herausfinden. Oh-oh, hier ist niemand. Das verheißt nichts Gutes. Dorian. Vater. Diese ganze Geschichte über den Bediensteten der Familie war also nur... Was? Ein Vorwand? Man hat es dir also erzählt. Bitte entschuldigt, dass ich euch getäuscht habe, Inquisitor. Es war nie meine Absicht, euch in diese Sache mit hineinzuziehen. Natürlich nicht. Magister Paves könnte unmöglich in die Himmelsfeste kommen und sich mit dem Inquisitor sehen lassen. Was würden die Leute denken? Was genau ist das hier, Vater? Ein Hinterhalt? Eine Entführung? Ein herzliches Familientreffen? Ah, so war es schon immer. Ihr habt das alles auf euch genommen, um Dorian hier zu treffen. Redet mit ihm. Ja, Vater. Rede mit mir. Sag mir, wie verblüfft du über meinen Zorn bist. Dorian, es gibt keinen Grund. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Mein Vater missbilligt das. Dann ist das in Tevinter ein großes Problem. Nur wenn man versucht, unmöglichen Maßstäben gerecht zu werden. Die Familien Winters heiraten untereinander, um den perfekten Magier zu destillieren. Mit perfektem Körper und Verstand, dem perfekten Anführer. Das heißt, dass jeder vermeintliche Makel, jede Abweichung vom Ideal abartig und beschämend ist. Und so etwas muss verborgen werden. Ist das etwa alles, worum es hier geht? Mit wem ihr schlaft? Das ist nicht alles, worum es hier geht. Dorian, bitte hör mir doch einfach zu. Warum? Damit du noch mehr hübsche Lügen verbreiten kannst? Er lehrte mich, Blutmagie zu hassen. Der Ausweg des schwachen Geistes, das sind seine Worte. Aber was war das Erste, was du getan hast, als ich dein kostbarer Erbe weigerte, den Rest seines Lebens als Heuchler zu verbringen? Du hast versucht, mich zu ändern. Ich wollte nur das Beste für dich. Du wolltest das Beste für dich? Für dein verfluchtes Vermächtnis? Dafür würdest du alles tun. Lass das nicht so stehen, Dorian. Ihr würdet es euch niemals verzeihen. Erzähl mir, warum du hier bist. Hätte ich gewusst, dass ich dich der Inquisition in die Arme treiben würde? Das hast du nicht. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil es das Richtige ist. Ich hatte einst einen Vater, der das gewusst hätte. Ich hatte einst einen Sohn, der mir vertraut hat, doch ich habe dieses Vertrauen missbraucht. Ich wollte nur mit ihm reden, um wieder seine Stimme zu hören, um ihn zu bitten, mir zu verzeihen. Er sagt, wir wären uns ähnlich. Wir wären beide zu stolz. Es gab eine Zeit, da wäre ich überglücklich gewesen, diese Worte von ihm zu hören. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann. Geht es euch gut? Nein, nicht wirklich. Danke, dass ihr mich dorthin gebracht habt. Es war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber doch zumindest etwas. Ein Bauer? was müsst ihr nur von mir denken, nach so einer Vorstellung? Ich denke, dass ihr ausgesprochen mutig seid. Mutig? Es ist nicht leicht, die Tradition hinter sich zu lassen, an seinen eigenen Weg zu gehen. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich bis zur Besinnungslosigkeit betrinke. Das ist heute genau der richtige Tag dafür. Leistet mir doch irgendwann mal Gesellschaft, wenn euch der Sinn danach steht. Was sie hier macht. Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacker einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, Junge. Oh, ich. Was ist hier los? Wie es scheint, sorgt sich die ehrwürdige Mutter wegen meines ungebührlichen Einflusses auf euch. Ich bin nur besorgt. Euer Gnaden, euch ist doch klar, wie das aussieht. Nur zu, sprecht es aus, meine Teure. Dieser Mann stammt aus Tevinter. Dass er an eurer Seite ist, allein die Gerüchte. Was genau ist das Problem an dem Umstand, dass er aus The Winter kommt? Mir ist sehr wohl bewusst, dass nicht alle Vertreter des Reichs gleich sind. Schön, dass ihr das auch schon bemerkt habt. Aber trotzdem beugt ihr euch der Meinung der breiten Masse? Die Meinung der breiten Masse basiert auf Jahrhunderten der Erfahrung. Was soll ich den Leuten sagen? Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich kenne euch ebenso wenig wie sie. Deshalb werden die Gerüchte nicht verstummen. Ach, ich wüsste wirklich zu gern, worum genau es bei diesen Gerüchten geht. Ich kann sie nicht wiederholen, euer Gnaden. Wiederholen? Dann habt ihr sie schon verbreitet. Ich verstehe. Ich will nicht respektlos erscheinen, Inquisitor. Mich interessieren nur die Absichten dieses Mannes. Wenn ihr denkt, er hegt keine Hintergedanken, bitte ich euch beide in aller Demut um Verzeihung. Na, das ist doch schon mal was solche dinge passieren öfter oder öfter als ihr denkt niemand weiß um seinen eigenen leumund bis man freundlich darauf hingewiesen wird tja so ist das sie hat es gut gemeint falls das eine rolle spielt ich weiß nicht ob euch das bewusst ist aber in gewissen kreisen wird vermutet wir beiden hübschen wären ein paar na es gibt schlimmere vermutungen findet ihr nicht keine ahnung gibt es die Beantwortet ihr Fragen immer mit einer Gegenfrage? Wollt ihr, dass ich euch auf eine andere Art antworte? <lacht> Wenn ihr dazu imstande seid. Wenn ihr dazu imstande seid. Ein guter Witz. Ist euch klar, dass wir die Gerüchte dadurch bestätigen? Gewiss, wir sollten ihrem Wahrheitsgehalt unbedingt auf den Grund gehen. Später, allein. Da wären wir wieder. Ich würde gern etwas mit euch besprechen. Das klingt nicht gut. Hat euch mein Vater letztlich doch ein angemessenes Kaufangebot für mich gemacht? Nein, nichts dergleichen. Ich würde es euch nicht verübeln. Mein Vater ist ein äußerst wohlhabender Mann. Ich wollte mit euch über uns sprechen. <lacht> ich verstehe. Also, was gibt es Neues im Hinblick auf uns? Ich hatte gehofft, wir könnten uns besser kennenlernen. Also, ihr und ich? Die Leute werden sich das Maul zerreißen. Sollen Sie ruhig. Nun gut. Sehen wir mal, ob es funktioniert und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.